Ich stimme deiner Einschätzung zu, ich nehme auch an, dass sie tot sind. Nun, das Gelingen des Einbruchs hängt natürlich wesentlich von, nun ja, Plänen und unseren Plänen ab, wie wir dort eindringen wollen. Je mehr Informationen wir haben, desto besser wäre es natürlich. Auf jeden Fall, zumal Boltax Vorschlug, mit gefälschten Papieren vorzugehen. Ich glaube, es wäre klein, keine gute Idee... Keine kluge Idee, mit unserem Schiff in den Hafen einzulaufen. Ja, ich fürchte auch, die Avianda ist an dieser Küste zu bekannt. Vielleicht sollten wir jetzt eine ein Art Komm Kommandounternehmen vorschlagen und unbemerkt in das Gefängnis eindringen und probieren, nun ja, die Gefangenen so zu befreien und uns vorher zu überlegen wie wir dann diese Gefangenen von der Insel schaffen. Vielleicht ändern wir eine Tallucke Und nehmen die. ...dort einzulaufen, eine piratentalucke Das wäre möglich, aber... ...wir wissen nicht, in welchem Zustand die Gefangene sind, ob sie uns helfen können, diese Talucke zu bemannen. Nun, ich würde auf jeden Fall ungern von vornherein gleich wieder mit einem anderen Schiff aufbrechen. Die Aviana bietet doch... ...gewisse Möglichkeiten, die die meisten anderen Schiffe, die uns zur Verfügung stehen, nicht haben. Aber ja, vor Ort, wenn wir auf eine List zurückgreifen würden... Ja, das sieht so auffällig. Wie wäre es, wenn wir uns von der äh, Avianda an Land bringen lassen, nach Rulat eindringen, die Gefangenen befreien und dann und ja, von der Insel wegkommen? Die Frage ist, wie kommen wir von der Insel wieder weg? Auf dem gleichen Weg zurück, dürfte es schwer sein mit Gefangenen. Ja, also ihr habt den sehr einfachen Part, wie wir die Gefangenen befreien, jetzt an der Stelle einfach übersprungen oder... Nun ja, ich ging davon aus, dass es uns gelingen sollte. Falls nicht, sind wir tot. Und dann erübrigt sich die, die weitere Diskussion, nicht wahr? Ein sehr vernünftiger Einwand, aber mir. Ich muss mich entschuldigen. Ihr habt recht. Nun, Kem, hast du eigentlich die Gabe Prophezeiung? Nein. Nein. Ich bin doof-Brot. Kennen wir jemand auf Rulat? Hm. Ich war jemand nimmt das Wort Toxis in den Mund <lacht> Ich war schon einmal auf dieser Insel und Aber Verbündete Diese kann ich mich nicht erinnern Ja, aber mir liegt das daran Dass du so schwer Freunde findest, oder? Nun ja, diese Bewohner dieser Insel Waren nicht sehr freundlich Sie sind allesamt nämlich nee, nicht allesamt Aber Dämonenpaktierer und Borbaradiana damals. Ja, bei solchen Leuten solltest du dir auch keine Freunde suchen. Nein, sollte man nicht. Diese Ortschaft ähm, an der Küste gleich gegenüber scheint mit Kaperbriefen von Hafax zu operieren. Sie könnten etwas wissen und wir haben, sagen wir einmal, lose Kontakte zu Hafax. Nun, Hafax könnte uns natürlich von dieser Insel wegbringen. Er verfügt über Möglichkeiten, denke ich. Nun, ich dachte ehrlich gesagt eher an Informationen, an Details über den Hafen und das Gefängnis. Das natürlich auch. Es ist sich frage, ob er uns helfen will. Nun, es bei der Flucht würde ich mich jedenfalls ungern auf ihn verlassen. Aber nun, was den Austausch von Informationen angeht. Warum sollte ihnen dann gelegen sein, Gefangene von Ruder zu freien, fragt sich. Ihm ist daran gelegen, die schwimmende Heptarchie zu schwächen. Denn er möchte sicher nicht, dass seine neuen Besitzungen unter Wasser stehen. Hm, ein Versuch wäre es wert, aber wir sollten ihm vielleicht etwas anbieten, etwas wie ihn Wertvolles, damit er auf mehr auf unserer Welt steht. Ja, habt ihr einen Vorschlag? Ich denke, wir sollten uns nicht auf einen Wichser wie Hafax verlassen. Verlassen nicht, aber ihn zumindest gewogen halten. Und seine Geschütze haben wir angenommen. Ja, ja. haben wir. Und er kriegt er ja auch nicht wieder zurück, über meine kalte, nasse Leiche. Ähm, Diamantis unterschätzt den Mann nicht. Auch wenn und er ja, ein Wechsel ist. Ja, wir müssen diesen Weg nicht gehen, aber es war nur so ein Gedanke. Wir können auch vor Ort in, äh, wie heißt das, Südwall, ähm, versuchen Informationen zu sammeln. Das ist natürlich eine gute Idee, Kapitän, das will ich nicht abschlagen, aber äh, wenn sich Paligan wirklich in der Nähe befindet und Parfax mit Paligan irgendwie äh, korrespondiert, dann könnten wir mitten in eine Falle laufen und... Würde ich nicht riskieren wollen. Nun, dieser Ort Rula steht ja unter Paligans Herrschaft oder Hafaks Herrschaft. Paligan. Nun, wir könnten ihm anbieten, etwas, nun ja, für Ordnung zu suchen und dafür zu sorgen, dass dieser Ort Paligan nicht mehr als Unterstützung zur Verfügung steht. Nun, das wäre der Weg über einen Frontalangriff wenn ja. sich die Monarchen wirklich in der befinden, ist ja, ein Frontalangriff das schlimmste, was wir machen können. Nun, ich dachte ja an, an etwas Unenthusiasm in der Stadt selber und nicht mit einem Frontalangriff, sondern etwas, nun ja, Verborgenes. Ich, ähm, hätte einen Vorschlag zu machen. Voltax muss eh noch eine Stadt in Bratten setzen. Würde sich das hier anbieten? Nun ja, ich oh, ging aus. An. Um ist es nicht schade, denke ich. Wenn wir uns mit Hafax Ja, seien wir ehrlich, haben wir schon mit ihm Verhandlungen getroffen. Also warum nicht wieder, wenn wir uns damit einigen, dass wir das Ganze entzünden, wir befreien währenddessen die Gefangenen und der stürmt mit seinen beschissenen Bluttemplern oder wie auch immer die Hurensöhne da nennt. Die Stadt, das würde uns genug Ablenkung geben. Warum sollte er das tun? Das ist direkt vor Mendena. Ja. Naja, weil wir, wir es ihm, weil wir es ihm sehr einfach machen. Ich, ich meine denke nicht, Versch dass irgendwer in der Lage ist, äh, Festungen oder andere Liegenschaften auf Inseln zu halten, solange der Paligar noch atmet. Insofern könnte es. In seiner Kalkulation besser sein, wenn niemand mehr auf diese Nerven zugreifen kann, als wenn er jemand steht, der Dorn im Auge ist, den er nicht auf der Walle sichern und halten könnte. Dafür ja, wahrscheinlich, Und äh, korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden haben sollte, aber ich hatte den Eindruck, dass äh, Südwall gegen Rulat operiert, mit Hafaks Unterstützung im Hintergrund. Das ja. Nun, dann arbeitet er ja bereits gegen Rulat und wäre vielleicht bereit, dies etwas aktiver zu tun. Also es beschlossen sagt, wir brennen Rulat nieder. Jo, ich finde das schön, wenn wir so tolle Pläne machen. Nun ja, es ist nur ein Plan, ob er gelingt. Ich sollte etwas daran feilen, wie wir diese Stadt niederbrennen und draußen kommen, mit den Gefangenen natürlich. Naja, ich denke... Wenn wir die Stadt anzünden, brennt nicht zwangsweise auch das Gefängnis, nehme ich zumindest an. Nun ja, es geht noch etwas taktisch auszutüfteln, wie wir das zeitlich abstimmen. Das ist richtig, aber ich bin einfach froh, dass wir alle bereit sind, so eine gar Gor-gefällige Tat in die Tat umzusetzen. Nun, ich denke, wenn Rulat brennt, können wir nur profitieren. Oh, gesprochen wie eine echte Chorgeweihte da ist mir gerade ein bisschen das Herz aufgegangen. Also fordern wir von Hafax Pläne der Stadt und des Gefängnisses an, um nun ja unseren Einsatz effektiver zu und um planvoller zu gestalten. Wenn er Pläne hat. Naja, davon würde ich tatsächlich ausgehen. Strategisch ist er selbst mir weit überlegen und ich bin ja schon ein Genie, wenn ich das mal so sagen darf. Klingt langsam wie Poltags, wenn ihr so etwas sagt. Ich glaube, dass es ansteckt. Ich fürchte auch. Apropos strategisches Genie. Ich habe über diese Admiralssache nachgedacht, ihr wisst schon wie wir den Bund der Wogen organisieren wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass wen auch immer wir zu seinem Kopf bestimmen, es wird immer zu viele geben, die sich beschweren. Charismatische Herrschaft hat ihren Wert, aber ich glaube tatsächlich, dass wir unseren Bund eher bürokratisch organisieren sollten, so dass alle das Gefühl haben, beteiligt zu sein und, nun ja, wir geben dem Befehl zum Angriff und die wichtigen Entscheidungen treff treffen die kompetentesten. Ein Rat unserer besten Strategen. Wie es mit einem Tisch, an dem alle Kapitäne, alle wichtigen Kapitäne zusammensitzen, nun ja, um Entscheidungen zu treffen? Ich ja. dachte an etwas wie einen Rat der Kapitäne. Nun, ja, es ist nur ein Möbelstück, aber nennt es, wie ihr wollt. Dann hätten alle das Gefühl, beteiligt zu sein. Und wir müssen auch wirklich endlich einmal erfassen, was wer zu leisten imstande und bereit ist. Und wir wir können, haben wir die Haie von Silla auf diese Art organisiert. Und wir könnten sie viel besser manipulieren und überwachen, wenn wir sie versammeln. Ja, außerdem, ich denke, uns ist nichts gedient, wenn diese Schiffe alle in Janka liegen und auf unseren Befehl warten. Ich denke, wir haben zum Teil gute Leute, die eigene Unternehmungen äh, anstreben, aber ich möchte gerne über diese im Bilde sein. Sie sollen uns nach Janka melden, ihre Erfolge oder was sie an Informationen einbringen, so dass wir uns abstimmen können. Wo soll dieser Rat dann zusammentreffen? Hier, auf unserem Schiff oder woanders? Ich glaube, für ein erstes Treffen würde ich tatsächlich die Aviander vorschlagen. Denn der blaue Palast ist nicht wirklich geeignet, um Gäste zu empfangen. Es werden ziemlich viele Kapitäne sein. Ich weiß nicht, ob wir hier alle in die Kapitänskajüte passen. Vielleicht sollten wir das Schiff räumen Echt? und auf dem Oldport-Deck veranstalten lassen. Ihr habt doch einen Palast, Kapitän. Ja. Ja, und ihr habt diesen Palast gesehen, oder? Mhm. Vielleicht sollten wir das Ganze unter, unter Deck veranstalten. Wir räumen, nun ja, eine größere Ladefläche frei, um dort, nun ja, diesen Rad stattfinden zu lassen. Ich glaube, als allererstes werde ich mir von Rabenmund eine Liste geben lassen, wie viele Kapitäne es denn wirklich sind. Und dann können wir uns um die Räumlichkeiten Gedanken machen und äh, ich werde an einer Rede arbeiten. Aber prinzipiell erscheint euch das auch wie eine gute Idee, oder? Ich denke, wir sollten das abhaken, bevor wir nach Rulat aufbrechen. Es half, ich die Haie von Silla angesprochen habe. Genau, äh, sie, sie haben sich so organisiert. Deswegen war es für äh, die alan Fahne... Für uns ist ziemlich leicht, diese Schiffe einzunehmen, die Stadt zu erobern und ihre Flotte zumindest teilweise zu versenken. Entscheidungen werden so nicht schnell genug getroffen. Ein Rat der Kapitäne macht Sinn, richtig. Aber ich denke, wir sollten trotzdem einen Kopf haben, der diese Entscheidungen schnell treffen kann und auf die anderen Gehör setzen. Warum lassen wir den Rat der Kapitäne nicht eben einen solchen Kopf wählen? Oh, ich denke, der Rat der Kapitäne ist nicht unbedingt als Entscheidungsorgan gedacht. Aber ich denke, wir denken schon einen Schritt zu weit. Vielleicht werden wir kurz vor der Schlacht tatsächlich einen Kommandierenden bestimmen müssen. Aber ich glaube, dass es... Nun ja, es muss nicht eine Person sein. Gute das ist Schritt. natürlich richtig. Wir könnten, sagen wir mal, drei Gute Strategen bestimmen. Denn so können sie sich gegenseitig auf Fehler aufmerksam machen. Und wie gesagt, die eine Sache, die ich für uns und die Avianda zurückbehalten würde, wäre die Entscheidung, wann, wann und wo wir tatsächlich angreifen. Ich denke, das wird jedem einleuchten. Immerhin haben wir diesen Bund angestoßen. Hi. Wichtig ist mir nur, dass es eine unangefochtene Autorität in diesem Bund gibt. Denn sonst kriegen wir ihn nicht zusammengehalten. Ihr habt auf jeden Fall recht, dass wir nicht Entscheidungen im kompletten Rat äh, entscheiden können. Ich denke, dieser Rat ist eher ein Symbol, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Und... Ja? Damit jedes Schiff eine Stimme hat und jeder Kapitän sich gehört fühlt. Ich verstehe, Kapitane. Genau. Deswegen müssen es auch nicht nur die wichtigen Kapitäne sein, sondern es kann jeder einen Sitz in dem Rat haben. Sie werden informiert und geben selbst Informationen zu Protokoll. Ich denke, Dr. Rumpel könnte das erfassen. Wer über wie viele Männer und einen welchen Schiffstyp und Nun ja. Ob sie bereit sind, in der Schlacht ihr Leben zu lassen oder ob sie nicht so weit gehen würden. Ich bin nicht sicher, ob er mit so weit umgehen kann. Er kann gut bezahlen und umgehen, aber er kann keine nun ja, Einschätzung geben. Mhm. Nun, wenn ihr euch freiwillig meldet. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Abstand von dieser Idee. Ich denke, es einzuschätzen, wird dann eher eine Aufgabe von Rafim und Diamantis sein. Genau, mir geht es hier erstmal nur um die Anfertigung präziser Listen. Und ich denke, das ist eine seiner großen Stärken. Ohne Frage. Er hat mir da einiges gebracht. Nun, dann wäre noch die Sache mit Hafax. Serpenteo, fühlt euch in der Lage, ihn zu verständigen und die Sachen anzufordern? Bitte, Abelmir. Ein Lehrling im ersten Jahr könnte Hafax verständigen. Von hier aus. Gut. Das es ist die verständlich, Frage. wenn man an einer guten magier sonst gelernt hat. Ich ja, sie, natürlich, wenn ihr das sagt. Gut, dann wäre noch die Frage, ob wir nur Informationen wollen oder ob er aktiv Rulat angreift. Ich dachte, ich denke, wir hatten uns auf Informationen geeignet. Ich, denke auch, ich denke auch. Wenn ihr weitere Vorschläge hat, kann er dies in seinem Antwortschreiben ja notieren. Genau, ich denke, er ist ein erwachsener Mann und wird in der Lage sein, sich zu melden, falls er mehr in diese Sache involviert sein möchte. Und wenn nicht, kommen wir auch gut ohne ihn, klar. Jede Idee, von, die von ihm kommt, wohl besser sein als die Idee, die wir haben. Auch wenn ich yeah. nicht eingestellt will. Ihr habt nicht zufällig eine Schiffre mit ihm ausgemacht, als ihr das letzte Mal traf, Kapitän ja? Fragen der Blick zu Raphim. Ähm... Nicht, dass ich wüsste. Aber ihr könnt ihm... Hm. Aber mir, wie hieß das, mal diese komische Alte, die wir ihm gegeben haben? Äh. Welche Alte meint ihr? Ich glaube, er meinte, hier sind die ach, ach, diese, äh, wie sie Millena, ich? Ja, sie Millena, genau, so wie sie. Richtig, wir können ja sowas. Schreibt einfach sowas wie. Ja, sowas wie. Ich bin ja gut mit solchen Worten, müsst ihr wissen. Sowas wie... Aber mir fangt jetzt endlich an, was zu sagen, bevor ich noch zum dritten ah, Mal sowas wie sagen muss. Wir sollten ihm eine Mitteilung schicken, in der klipp und klar hervorgeht, dass wir das sind und nicht irgendjemand. Nur etwas, was wir wissen können und er. Ich, ich dachte viel eher daran, dass er... Ihr müsst bedenken, die Nachricht wird über die blutige See passieren und könnte abgefangen werden. Ich frage mich, ob man diese Hesinde-Geweihte noch erreichen könnte. Ihre Göttin sie verstoßen hat. Das liegt außerhalb meiner Möglichkeiten. das müsst ihr vermutlich herausfinden können. Seid ihr ihr schon einmal begegnet? Nein, aber das ist hier nicht von Belang. Der Name sollte reichen. Nun, ich denke, wir können ein Schriftstück aufsetzen, das nur sie ähm, entziffern könnte. Ich denke, dieser könnt könnte mir dabei helfen, ein entsprechendes Schriftstück aufzusetzen, wenn ihr mir den Text gebt. Ihr könnt mir... Vielleicht könnt ihr mir einen Schlüssel geben, den ich ihr übermitteln kann. Ich denke, die Göttin wird es mich wissen lassen, wenn sie an diese Frau keine Nachricht übermittelt. Dann schlägt der Plan natürlich fehl, aber ich denke, ich wüsste es. Nun gut, ich denke, dann werde ich mich morgen mit diesem Sinnegeweihten auseinandersetzen und einen Text fassen, in eurem Sinne. Gut, und macht es das so, dass es in beide Richtungen funktioniert. Natürlich. Was denkt ihr? <lacht> Verzeiht. Ihr bekommt eine Kammer und morgen früh eine Mahlzeit. Und dann seht ihr zu, dass ihr wieder verschwindet. Sollte der Gründigen zu Ohren kommen, dass ihr anfangt, von euren neuen Göttern zu predigen, wird kein Dämon euch vor den Kerkern Sassandra bewahren. Der wird der Kaschimmer Baron Nestor zu einem Wanderprediger der dunklen Mutter. Neuzeitlich. Und so könnt ihr euch wieder trennen. Nach einer erfolgreichen Kapitänsbesprechung, beziehungsweise der Besprechung im Kapitän in der Kapitänskajüte, könnt ihr euch auffächern in all die Richtungen, in die ihr da wollt. Wir beginnen mit Serpentilio. Was hast du noch vor? Serpentilio... Sind die Dinge, die wir besprochen haben, schon erledigt? Das würdest du dann jetzt tun. So. Serpentilio schließt die Tür seines... Achimisten der Boris hinter sich ab und nimmt das das Tuch von dem großen... Es sieht aus wie ein großes Einmachglas, das irgendwo im Regal unauffällig herumsteht, schraubt es auf, greift in die in die verdünnte Schwefelsäure und zieht den Motongi hervor, der vermutlich freigelassen erst einmal kurz mit den mit den Flügelchen flattert und kleine Tropfen durch den ganzen Raum verteilt. Und dann trägt er eben aus dem Handgelenk auf. Bewege dich nach Norden, an die Nordseite von Rulat, wo das Unheiligtum ist. Berichte mir, was dort ist und kehre auf direktem Weg zurück. Geh. Und dann flattert das kleine, nun wieder unsichtbare Auge, nachdem es die Flüssigkeit verlassen hat, von dann. Ja, noch einige Spritzer von der kochenden Säure versprüht und äh, du versuchst dann noch so ein bisschen hinterher zu wischen, damit dann die Papiere, die wenigen Unterlagen oder so etwas nicht dann anfangen zu brennen. Zumindest also die, ist ja, die ist glücklicherweise so verdünnt. Wer reine Schwefelsäure in im Glas hat, der wird seines Lebens nicht mehr froh. Ja, <lacht> oder oh, ist ein guter Alchemist. Das könnte ich dann ja nicht mit bloßer Hand reinpacken, wenn es reine wäre. Ja, das solltest so, du auf ähm, gar keinen Fall tun. Right, so, um, du Hast also du einen Gotongi beschworen, den Dienst aufgetragen? Es ist der Gotongi, den wir damals schon auf die Plagenbringer geschickt haben. Wenn du dich erinnerst, hatte Gut. ich den per Dienstmanifestation gezwungen, in dieser Sphäre zu verbleiben und ja. ihn in ein Glas gesperrt. Okay, den hattest du damals auch mit in. Ja, Cash, ja, ja, Genau, der war der nicht auf der Plagenbringer, sondern auf der goldborgen ja, stimmt, und Das stimmt, so der ist an der Plagenbringer vorbeigekommen. Das und war der Dortmund Einwurf, den Diamantis auch hatte, genau. Also die ja, das Fangen ist, ja das Problem, ist in unserem Kopf, sobald die Plagenbringer irgendwo in der Nähe ist, ist alles, was dort stattfindet, auf der Plagenbringer. Was so ja viel gar nicht so Falsches. Okay, Rafim, was hast du vor? Ja, und zwar. Ähm, Möchte ich mich natürlich weiter mit unserem neuen Gebäude beschäftigen, da ich nicht viel leisten kann, außer tragen, würde ich hauptsächlich tragen. Und bevor wir abreißen, würde ich noch einmal im Tempel eine Liturgie einsprechen. Ausgezeichnet, dann kannst du das gerne tun. Welche Liturgie möchtest du einsprechen, in welchem Gegenstand? Das muss mir ja eben gucken, ich weiß gerade, muss mich kurz erinnern, welche ich letztes Mal ausgelöst habe. Ich glaube, ich genau, Schwarzes Fell habe ich ausgelöst, die würde ich wieder einsprechen. Mhm. Schwarzes Fell ist eingesprochen in, lass mich nicht lügen. Deine Rüstung, glaube ich, ne? Nee, meine Rüstung ist gerade der Schlachtfeld, in das war, warte mal, ja. wo ist denn das Ding? Genau, dem Spiel, das rote Kamel vom Wrack der Golgari wieder. Ah, ja, richtig, sehr gut dann kannst du in den äh, Krakentempel beziehungsweise den Homeria tempel bzw. den Homeria-Tempel gehen, den du ja errichtet hast, der dann auch für dich äh, geweihter Boden ist und immer bleibt. Diamantas, was möchtest du tun? Diamantas wird sich ein wenig in Lianca umhören, äh, vor allem im Hafengebiet und in den äh, äh, Schenken. Ob. Äh einer der Schiffe oder einer der Mannschaften in letzter Zeit irgendeinen Kontakt mit äh, Paligan hatte, also direkten Kontakt mit Paligan-Schiffen, äh, und vielleicht durch Zufall auch an einen äh, der Dokumente, die wohl vom Paligan ausgestellt werden, falls er denn überhaupt welche ausstellt, zur äh, Hand hat, irgendwie erbeutet oder aus irgendeinem Grund äh, im, im Besitz äh, eines solchen Dokumentes ist. Okay, das sind viele Flüchtlinge und die kommen ja überall her. Das und ist aber eine schwere Probe. Also ja, Dokumente, auf Fall, ja. die, die dir jetzt helfen, eine Fälschung anzufertigen. Gassenwissen plus 15. Okay, auf Gassenwissen? Gassenwissen plus 15. Dann probiere ich mal.